Herzlich Willkommen zu unserem Video zum BEA-Gate. In diesem Video wollen wir demonstrieren, wie ein Angreifer den privaten Schlüssel aus der BEA Client Security extrahieren konnte. Wir benutzen in diesem Beispiel die Version für die Schulungsumgebung. Das Vorgehen ist das gleiche wie bei der verwundbaren Produktivversion. Die Sicherheitslücke wurde inzwischen behoben. Zuerst starten wir die Client Security, welche dann die notwendigen Komponenten herunterlädt. Nachdem die Komponente namens Client Security heruntergeladen wurde, können wir den Download auch schon stoppen. Wir öffnen nun die Komponente mit einem Archivprogramm und extrahieren zwei Dateien. Die erste ist ein Java-Zertifikatsspeicher. Die zweite ist eine kompilierte Java-Klasse. Nun dekompilieren wir die Java-Klasse, um an den Quelltext zu kommen. Im Quelltext finden wir die Stelle, an der das Passwort für den Zertifikatsspeicher konfiguriert wird. Die kryptische Zeichenkette ist ein base 64 kodierter String. Von diesem wird ein Teil als Passwort verwendet. Mit einem entsprechenden Programm können wir den Zertifikatsspeicher öffnen. Das Passwort haben wir ja. Jetzt können wir den privaten Schlüssel einfach exportieren. Da ist er. Mit diesem Schlüssel hätte ein Angreifer andere Zertifikate erstellen können. Diese hätte der Browser des Nutzers als vertrauenswürdig akzeptiert. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.